Gregor, wir machen jetzt einen Deal. The Negotiator, General Kenobi, we've been waiting for you. Excuse me. Ich gebe dir blau, du kriegst ne Straße, und du gibst mir den Bahnhof. Verlang noch, was verlang was noch was braun, Gregor. Das ist frech. <lacht> braun <lacht> denn, man. Na, ich will braun noch dazu haben. Das ist voll, das voll frech, das, das, das voll frech. warum hörst du denn immer auf jeden? This is getting out of hand. Now there are two of them. Aber du kriegst eine ganze Straße voll, Digga. Ja, ich krieg zwei Straßen voll, wenn ich dir die <lacht> <einen Traum gibt. lacht> ah, Dann gebe ich dir 100 und braune Straße. Nein. Dann krieg ich aber... <lacht> dann musst du mir was draufzahlen, dann musst du mir zweimal draufzahlen. Digga, ich krieg zwei Straßen voll. Wait, wait. Okay. Machen wir. We are standing by. Enemy closing to Zone 6. Ja, können wir so machen. Zone 3. Hä? Und dein Geld denn? Let's finish this. All batteries, target that command bucket. Oh, nein! Oh! oh Digga, verdammte Scheiße. So, jetzt hab ich mich... Äh, Digga, das, war, das war's komplett, Alter. Oh okay, <lacht> komm! das du zu Gregor, da. das musst du jetzt überweisen. Perfekt! <lacht> Gregor, das musst du jetzt überweisen. Gregor! Gregor! Leute, im Endeffekt klappt es immer so, wie es will. Gregor, das musst du. Nein, das ist jetzt frech. Ich. Ja, ich hab nichts gemacht, du hast bestätigt, ich kann ich ja nichts für. Nein, ja. Ich... <lacht> Denn du kriegst beim nächsten du mehr Geld, okay? Ja, wir können okay? nächsten wir mehr machen. Doch, wenn du Geld kriegst. wenn du wieder kriegst. ich Straßen dir.